Ach du Schande, das ist doch nicht, <lacht> ich komm nicht drauf klar wie viele Leute, das ist einfach so. das, ist krank. das sind so viele und einfach jetzt voll gemacht, zwei Seiten einfach, ja ihr kriegt ja alle noch Sachen Suschmann ist auch da, so nice. Hallo und willkommen zu dem Event auf Beta Cartoon. Es sind ein paar Leute erschienen, wie ihr sehen könnt, auch im Tab. Wir sind einfach extrem viele Leute. Wir sind einfach extrem viele und es ist echt cool, dass alle so viele gekommen sind. Ja, ich finde es auch sehr feierlich. Wird auf das jeden Fall extrem krass, wie viele gerade im äh, TS sind. Ja, im TS sind auf jeden Fall auch einige Leute. raisin is my lover. Sei gegrüßt. kenne ich dich, aber nice. <lacht> nice Name auf jeden Fall. Ähm. mich auf deine Insel. Ich bin Smoke. Hä, warum hast du dich? Okay. Ähm, wer braucht jetzt alles noch Sachen? Das ist viel zu schwer, jedem einzelnen Sachen zu geben. Kuchen, kannst du einfach Sachen von mir nehmen? die auf deine Insel einladen und den 1 die Sachen geben. Ja, warte kann ich machen. Ja, weil dann nimm einfach Sachen bei mir. Mhm. Ich hole dann einfach bei mir die Gottschwerter jetzt und drop die am Spawn, weil jetzt äh, droppen wir die Gottsachen einfach die ihr euch dann erschnochen könnt. Ich hab äh, auch noch hier keine Ahnung Bücher. Wenn ihr Bücher aufmachen wollt, hier sind alles mega gute Bücher. Okay. Das erste Gottschwert drop ich jetzt hatte. Also wäre jetzt noch gar nichts. Ich drop jetzt die... Gott. Okay. Ich hoffe, ich drop meins nicht, was ich benutzen wollte heute. <lacht> okay, das erste fliegt. Zweite fliegt. Dritte fliegt. Hi, it's äh, Pegel. Habe ich dir schon eins äh, gegeben? Ja. Ne? Hier ist auch noch eins ähm Und noch eins Habe ich eins gedroppt? Ne Oh, das habe ich nicht gedroppt jetzt. Ich weiß nicht warum du Magnets ähm, used, Bärchen Du hast doch mega gute Sachen Hier ist auch noch ein Bow Wenn jemand einen, einen braucht Ich glaube Jetzt hat fast jeder Rüstung, oder? Tommy braucht noch, also Tommy zockt braucht auch noch ähm... Ähm... Tricks. Wird dir Sachen... Cool Crafter ist doch... Äh, Philipp, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> so, wer braucht jetzt noch alles da? Ähm, wer braucht noch? Äh, Unledged Rush, du hast doch schon Sachen. OP Äpfel op Äpfel habe ich glaube ich auch noch okay. welche Ja, wer okay. braucht noch OP-Äpfel? Hier sind OP-Äpfel Boah, wir können gar nicht am Spawn das verteilen Die machen alle Magnets das man. Hast du noch äh, OP-Äpfel, die du einfach denen geben kannst? Ich habe gar keine OP-Äpfel, okay, ich habe 12 Ja, die brauchst du aber Oder gib den paar einfach, immer so zwei Oh mein Gott, das ist viel zu krank Wie willst du denn hier einen Fight? Zustande gekommen! Das ist ein Massenfight, ne? Wenn wir rausgehen. So, wer, wer braucht jetzt noch alles da? Gehen wir raus und machen alle gegen alle oder wie? Alle gegen das alle, ja. Ja. wir gehen äh, alle gleichzeitig raus. Wir gehen alle einfach raus und ja, hauen wir alle auf. <lacht> das ist viel zu krank. Ja, und, und immer noch... gesehen, Wer am Ende gleich überlebt, äh, den geben wir Talk Power. Äh, nein, das Doch. überlebt. das überleben viele, weil alle aufeinander nein, hacken. Der, der allerletzte einfach. Hey, das Ja. Wie lange wollen die da kämpfen? Wollen die da <lacht> fünf Tage kämpfen? Wir, wir sind viel hat zu viele. Ja, äh, nee, Gladiator. Hat der jetzt Sachen oder? Ja, Gladiator. Ja, ich glaube, der ist nackig, einfach nur so aus. Hat jetzt, hat jetzt jeder da Ähm, hat... Wenn noch kein in den Chat schreiben. Kann ich jetzt OP so erfärben? Ja, Unlegend, ich weiß nicht, wie ich dir die geben soll, weil jeder hier steht, wenn ich was droppe, dann sammelt es jeder ein, weißt Läuft so nicht. Alter Schwede! Ich hätte niemals gedacht, dass so viele kommen. Niemals. Aber hat jetzt jeder Sachen? Ja, warte, einer hat einer, noch einer nicht. Ähm, weil... okay, Cool Crafter... Macht ein Drop-Event auf seiner Insel Geht alle zu Ghoulcrafter, wenn ihr keine Sachen habt Da ist ein Drop-Event Bei Ghoulcrafter Ey, das ist richtig schwer, jedem Sachen zu geben Das ist mega schwer ja. Also ich glaube, jetzt haben wir auch so gut wie alle jetzt das Ich nehme auch K.O.s mit, ne? Also ich werde die einfach in die Menge hauen Sorry Leute, wenn ich euch K.O. Als wenn du K.O.s mitnehmst. Ich nehme K.O.s mit, ich hau einfach Nein. in die Menge Einfach irgendwie. Wir müssen mal, ich weiß nicht, ihr müsst euch einfach in eine Reihe stellen, weil sonst seid ihr ich eh nicht... auf in Reihe. Sonst ist man eh nicht auf dem Screen drauf, wenn ihr nicht auch in so einer Reihe seid. Ihr seid zu weit vorne auch. So. Aber geht nicht zu weit irgendwie ja. auseinander, weil sonst... Äh, äh, klappt oh nicht mein nicht. Gott, das ist viel zu krank. Viel zu krank. Als ob so viele gekommen sind, Mann. Das ist, so krank, man. das ist doch Stellt nicht normal. Mal in eine Reihe. Stellt mal bitte alle in eine Reihe. Ja, ich weiß nicht, die sind alle so weit vorne irgendwie. Stellt euch mal nicht so weit da vorne. Ja, oder stell du dich einfach ein Stück nach vorne, dann sieht man ja auch. Okay. Stell dir einfach so hin, dann sieht man das auch. Ja, jetzt sind alle da, ja. Ich glaube schon, ne? Oh mein Gott, das ist doch nicht mehr normal. Wie viele Leute sind es bitte? List. So krank, ne? Wir sind 35 Leute gerade auf dem Server, auf einer Beta-Insel, Junge. Jetzt gerade. Was? Wow, also auf einer Beta-Insel? Junge, und die Leute spielen eigentlich gar nicht mehr hier. Okay, ich würde sagen, wir legen los, oder? Wollen wir einfach rausrennen, oder? Wir rennen jetzt einfach alle raus. Wir rennen jetzt einfach alle raus. Wir rennen jetzt einfach nach hinten hier raus. Alle raus? Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst, Mann. Lass erst erstmal alle rauskommen, nicht jetzt gleich spawnen. Dingsen. Lass erst mal rauslaufen. Oh mein Gott, das ist zu krank. Das ist einfach viel zu krank, Mann. Ach du Scheiße, ich wurde direkt geschafft, Jakirox, danke gehen erstmal an dich, ne? Ey Scheiße, ich glaube ich sterbe. Ich, ich glaube ich sterbe direkt einfach. Ja, das ist so geil, ne? Ja, ich feiere das auch. Einfach auf <lacht> und lauft am besten bitte nicht so weit raus. Ja, hier ist eine perfekte Fläche. Ihr müsst einfach im Süden rausgehen. Und dann auf diese freie Fläche einfach durchlatschen. Boah, ich habe so ewig nicht mehr hier auf Skywarns gekämpft, ne? Oh mein Gott, sind es viele Leute. Das sind so krank viele. Das sind so viele, Mann. Direkt. Alter, scheiße. Es sind einfach so viele und die machen sofort Beef, Mann. <lacht> Jetzt geht's los, Mann. Alter, scheiße. Okay. Ja, Kraft, äh, Ja, Philipp, mit, mit dir will ich gar nicht kämpfen. Boah, einer ist direkt gestorben, Alter. Ich ja, AW, ne? Von Isi. Ja, Junge, mit deinem Knockpack, bo. Noxa, du. Noxa, du! Ich weiß nicht. Hä? Wie? Achso, er ist mit Immunity, glaube ich, rausgekommen einfach. Um zuzugucken, immunity? einfach. Wahrscheinlich. Hm. Kann man ja auch machen. Okay, machen wir jetzt 1, vs 1 Matches. Ja, okay, alle auf Geotrix. Wo nein, ist der? Nein, nein. <lacht> Willst du jetzt kämpfen oder was? <lacht> ich wird so schlecht, ey. Aber ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich hab keine Ahnung, wo muss. Ne? Man muss... Stimmt, man muss sneaken auch noch, um äh, Spell und sowas zu aktivieren. diese Fähigkeiten. Ja. Alter, ich glaube... Ich bin ja so raus. Dann muss man. Display ist doch, ja. Display ist, um den Effekt wegzumachen, diese Blindheit, ja, ne? Und die... Ja, Was macht der denn? Achso, ja. Soll ich oder was? Ich KO' dich! <lacht> ich hab ihn KO'n! Ich ja, ja. <lacht> ja! will KO'd werden? Okay. Oh, okay KO'd! <lacht> ich hab ihn halt echt KO'd! Ey, schaffelt mich mal nicht an, aber du bist auch okay, Mann. Du kleiner. Es geht alle auf mich, <lacht> Alle auf Raven. Du Pinner. Alle auf Raven. Sorry. Sorry, Paul. Du hast mich geärgert. Ja, Eddie? Bin ich gestorben, werden. Ja, ich weiß, du bist nicht durchs KO gestorben. Hast Savior drauf gehabt, ne? Kiri du willst hier Stress. Ich warte nur darauf, dass ich KO'd werde Wer ist so Mann, ne? Eigentlich Philipp hat doch KO's Ich weiß nicht, ich glaube, der K.O. Boah, ich bin so schlecht ja, meine Rüstung ist gleich kaputt ja, Und jemand Jesus. schießt mich die ganze Zeit mit so einem scheißen Knockback War auch noch ab Deine Rüstung ist gleich kaputt? Ja, weil man die ganze Zeit abgeschossen wird und man überall genockt wird Ja, Mann. Er schreibt Hilfe <sum> Das ist solch ein Chaos. Ich weiß auch nicht. Wie viel Ersatzrüstung habe ich denn, bitteschön? Hä, hey, hast du jetzt schon welche gekillt? Ja, ich, keine Ahnung, wo ich die hier habe. Wahrscheinlich schon. Wer ist denn das, der mit mir gerade kämpft? Hier ist einer, der unsichtbar ist. Raisin? Wer ist denn das? Hier ist irgendein Unsichtbarer. Ich hau mir gleich auch eine. Po ja, kommt! <lacht> auf mich, Mann. Wir können auch gleich so eine Schnitzeljagd machen, so. Wir verstecken uns, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Äh... Yo! Wer von euch targetet mich gerade so und... So. Haut mich hier... Oh, Kierks... Wer ist denn der Unsichtbare von euch Gauner? Ja, man frei fragen, die ganze Zeit. Ich, ich töte den jetzt den Unsichtbaren. Ah Bärchen, ach und deshalb gehst du auf mich. Ja, weil du jetzt angepisst von mir bist, Bärchen. Interessant, Bärchen. Tricks soll sterben. Ah, ach oh, du Scheiße. Von Kill. Als ja, ob ja, du so... Ja, das ist ein Gottschwert von... Mann, Bärchen, beruhig dich mal. Wirklich. So. Ey, komm. Jetzt, Stephanie geht auch auf mich! Macht <lacht> Stephanie! Stephanie! Noxa auch! Ich komme nicht klar. Ja, Bärchen, danke! Raisen, das dritte Mal schaffe. Ja, ich krieg die ganze Zeit Schaffel rein! Ich kann. Ich, mein Inventar sieht aus wie ein Müllhaufen. Sieht einfach so schlimm aus. Vor wenn man geschaffelt wird und du gerade dein Inventar sortierst, dann bist du erstmal richtig gerippt. Ein Rippchen. Sorry, sorry, Paul. Hier, ich habe noch eine Hose für dich. Eine Hose, der Rest ist irgendwie explodiert, leider. Aber wenigstens etwas, oder? Wenigstens ein Höschen. Bärchen. Als ob du Boss-Rüstung hast! Bärchen hat einfach voll Boss und tötet jetzt alle, oder? Hier hier sind Sachen. Gibt's hier keinen Boss? Hä, warum hat der denn. Hä? gibt keinen Boss. Hast du. Er hatte gerade aber 50 Herzen oder so. Hat man das mit einem. Oh, 50? Vielleicht mit einem Trank oder so. Du hast auch noch. Er hat 60, Junge! Hä, hey, das geht gar nicht. What the fuck? Ich hab, ja... ab, ich hab aber 20 Herzen, das ist so RIP. Hä, hey, warum? Habe ich dir keine Tank-Sachen gegeben? Und doch, aber die restlichen Sachen haben keinen Tank. So, ja, aber du weil brauchst nur einmal Tank 5. Ja, ich, äh, Kugeln? Ja, was? Ich, geb was? So, ich geh so ans Spawn und dann machen wir Slash Warzone und dann müssen wir uns suchen und töten. Ja. Also wenn ich reinkomme und mich nicht... Keiner Feuer hier. Ey, das ist so ich, ein ich Gemetze hier. Idee. Alle kämpfen hier. Ja? Ich, ich, ich hab eine Idee. Wir, äh, wir porten uns gleich einfach random in die Warzone. Ja, ja. Und, äh, und dann und müssen wir uns suchen. Töten, die kriegen einen Totcom, okay? Ja, okay. Dann gehen wir... Okay, dann machen wir... Kurz hier so. Hier okay, kannst du es in den Chat schreiben, weil nicht alle sind auf dem TS, weißt du? Ja, ja, ich schreibe es gleich in den Chat. Um? Okay, ja. ja jetzt mal machen. einfach, wir machen jetzt, warte, ich schreibe kurz. Die, ja, die uns töten, kommen, talk, power. Ja, wir machen slash warzone. Good luck Sollen wir uns töten lassen oder wegrennen? Ja, ich, ich hab keine... Wegrennen Was? Nein, ich war ja für Schwarz Nee, ich hab keinen Godstuff an der G Ich hab Beta-Sachen an gerade Und äh, Kuchen ist Mann, komplett ein, nackt einfach, o, einfach ohne alles Soll ich ohne Sachen gehen? Einfach ohne... Okay, ich nackt, ich gehe nackt, okay Doch, ja, so So, nackig der, der, der Brazen kriegt, äh, der der äh, Brazen killt, kriegt Todpower und der, der mich killt, kriegt Todpower Ja und mich Talkpower weil ich KO wurde. <lacht> Sorry, Paul. Sollen wir uns verstecken, richtig? Ja, ja, wir verstecken uns richtig. Also mit sneaken ihr, auch. Ja, natürlich mit sneaken, also ihr müsst uns schon wirklich finden. Okay, ich sneak hier aber. Aber nicht so richtig heftig verstecken. Ich verstecke mich nicht. Nee, so. nee, ich verstecke mich auch nicht so heftig. Also wenn jemand von Von der einen Seite kommt, sieht er mich schon. Sneaky. Sollen wir auch die Tipps die geben oder nicht? Wurde doch gekickt. Du wurdest gekickt. Oh mal ja. Warte, ich, ich, ich, ich connecte mal. mach neue Warzone eintrag Okay, ich hab einen. Einer hat mich gekillt. Echt? Wer? Hm? Prime. GG. Was? <lacht> prime äh, Crafter hat mich gekillt. Äh, ist der auf dem TS? Ist er auf dem TS? Prime? Da ist er, ja. Guten Tag, power. Salut. Hello. Hi. Hello. GG. <lacht> Erstmal äh, erst easy 7 Millionen. Pfannkuchen war da auch. Wie? Kam der auch gerade an? Ja, Pfannkuchen war da auch da. Töte Pfannkuchen. <lacht> das ist der Apple. Das weiß ich nicht. Äh, äh, kannst du nochmal in die Warzone gehen, weil ich komme gerade nicht auf Dingens drauf. Wie? Soll ich nochmal gehen? Und dann muss ich nochmal ja. finde? Okay. Ich, ich gehe nochmal. Noch noch Warzone, okay. Ich bin nochmal in der Warzone. Oh, jetzt ist mega versteckt. Hier wird mich kein finden. Oh, hier ist sogar jemand. Als ob. Nein. Als ob. Ja, ja okay, du hast keine Sachen, Flo. Hallo. <lacht> Flo, ich bin bei dir. Flo, okay. Ja. okay. Los hier. Flo, willst du mich jetzt mit der Hand töten? <lacht> also ich kann mich jetzt auch wieder finden. Also. Ja, okay, aber. er mich. Wirst nochmal jemand senden? Ey, äh, bringt ja nichts eigentlich. Dann bringt es nichts. Kann ich mir einen aussuchen, dann? Ja, okay, dann kannst du dir einen aussuchen, dann. Aber, okay, sorry, Flo, ich habe mit einem halben Herz überlebt. <lacht> ich hab mit einem halben Herz überlebt, Flo. Äh, der, wer, mich, wer mich, findet, der, der, der kann, äh. Kann ich Feed der, machen? Der ja, noch ja, ne? Auch noch Man kann doch Feed oder so. Ja, äh, ja, mit YouTuber schon. Äh, Feed? Nee. Geht nur auf der Insel, das haben die geändert. So. Flo hat's fast geschafft. Ich war einfach auf dem Halben. Ich latsch jetzt einfach hier durch die Gegend. Ich latsch auch durch die Gegend. Ich ich einfach, nicht um zu finden. Ich hab, ich hab' aber nicht mal Essen. Ich kann nicht mehr rennen. Bitte findet mich! Ich hab' auch, ich hab auch noch 3 coin. Okay, ich sag' meine Chords jetzt. Ich sag' meine Chords. Nein. X Minus Set. Okay. X. <lacht> was was <lacht> ist das? Äh, Wörthen okay. 2 hat mich gefunden. Hatte ich ja. jemand gefunden? Ja. Ist der auf dem TS? Warte, ja, komm mal ganz kurz. Ich glaube nämlich nicht, oder? Oder doch, doch, doch. Ja, könnte sein. Also. ganz kurz. Ich kann, es äh, kannst, kannst du ihn vorgeben, ich kann mein Ding jetzt nicht anmachen, also... Ja. So. Bastet. Hm, was soll noch X2 und... Er ist nicht auf dem TS, glaube ich. Bastet. Nicht auf Alter. Also ich sehe ihn war, jetzt Bastet nicht... Bastet Version 2, wie heißt doch TS? Ja. Wenn du, wenn du im Channel bist. Um. Ähm... Ähm... ist ja. Und... Bist du auf dem... Äh, warum findet ihr mich nicht? Ist doch easy ich jetzt ja, hier easy nicht. ich hab, doch, nee, ich essen, hab essen, dich essen, gleich ich hab dich gleich was nicht weil ich latsche ja hier weiter ich findet keiner ach man ich dachte ich bin jetzt ich komme jetzt zu den Koordinaten und dachte mir sehr so, ja ja ja Chris <lacht> und Jonas ja ich kann deine Rüstung erbringen Tommy ich kann ja auch einfach Geld geben mach einfach was ins Auktionshaus rein und ich gebe dir Geld und hier ist einer Verplant und ich hab ihn nur auf dem Ja, und schau ich bin tot. <lacht> er war einfach nackt. Verplant kam einfach nackt an. Und hey. hat mich gekillt. Ich fand Kuchen, ist, Kuchen. Bist du drauf? Verplant? Wo bist du denn im Channel? Okay. Ja, <lacht> so, Verplant, äh, äh, ist er verplant. Ich In bin Lennox, okay, ich bin... Was so. War Bastet, warte. Ja, er ist aber nicht im Channel. Lennox... Dennochs, hier. Hi. Hi. Du Hi. kommst einfach an, ich hatte nur ein halbes. <lacht> einfach easy gekillt. Ich hab dich eigentlich, also, ich hab dich erst gestern auf YouTube gefunden. Ja? Und dann dachte ich mir so, heute ist ein Well, geh ich mal rauf und jetzt bin ich, kann ich einfach hier mit reden. Ist <lacht> dann gefunden? Ich würde sagen. Gleich, weil wir haben glaube ich alles gleich ausgelutscht hier oder mm. also, dann gehen wir einfach noch irgendwo keine ahnung wo kann man mit so vielen leuten spielen eigentlich nirgendwo ne ja ähm... keine ahnung wie mario party oder sowas auf so ein server gehen 32er runde was okay. denn da bad, Wars, bad oder? oder ja, ja. ja.